Wer putzt euch eigentlich die, die Fenster von außen? Gut nachgedacht, natürlich. Die Fenster brauchen Pflege und da haben wir einen Alien-Putzfisch ähm, engagiert, der in der Nacht, wenn wir schlafen, da die kleinen Verunreinigungen von dieser Scheibe saugt.